Als ich war letztens mit meinen Kindern im Kinderwagen unterwegs, kommt die Oma von gegenüber an und sagt Oh, sind das Zwillinge? habe ich gesagt, nee, sind Drillinge, aber den hässlichen lasse ich immer zu Hause. Hm. <lacht> Hallo? Ja? Ist hier das Ende der Schlange? Nee, wir stehen alle verkehrt rum. Du bist jetzt dran.